Ihr himmlischen Rückkehrer, ihr erhaltet von mir nach und nach neue, aber auch schon bekannte himmlische Wissenströpfchen, damit ihr diese aus einer anderen Perspektive kennenlernt. Manch eine Wiederholung erhaltet ihr von mir nur deshalb, weil sich das menschliche Bewusstsein schwer tut, ein neues Wissen aus der himmlischen Quelle aufzunehmen und richtig einzuordnen, da in ihm noch zu wenige geistige Speicherungen zur Verfügung stehen. Darum bitte ich euch! dass ihr euch daran nicht stört. Geht bitte bei euren Überlegungen über das himmlische Sein immer davon aus, dass die reinen Wesen das lehrfreie himmlische Lebensprinzip beachten, das ihr Bewusstsein beinhaltet. Die Einweisung in die himmlischen Gesetzmäßigkeiten haben sie mir übertragen, damit sie frei von jeglicher persönlichen Lehrtätigkeit sind und aufgrund dessen immer in der gerechten Wesensgleichheit leben können. Könnt ihr diese himmlische Lebensregel schon erfassen? Wenn ja, dann solltet ihr euch nun damit zurückhalten andere mit eurem geistigen Wissen zu belehren, wenn ihr es mit der himmlischen Rückkehr ernst meint. Wahrlich, durch meine sanfte, herzliche und demütige Einweisung der Wesen in die himmlischen Gesetzesregeln und herzlichen Eigenschaften haben sie einen großen Gewinn für ihr himmlisches Evolutionsleben oder für ihre himmlische Rückkehr. Die Wesen haben deshalb von meinen Einweisungen und Hinweisen einen großen Nutzen, weil ich für sie alle Wissensdetails aus der ganzen Schöpfung in der größten Datenbank der himmlischen Urzentralsonne sammle und verwalte, die Gesamtschöpfung überblicke und diese weitgehend koordiniere, davon ausgenommen sind tief schwingende, einpolig erschaffene feststoffliche und materielle Welten. Über diese Schöpfungsfunktionen und Fähigkeiten verfügt aber kein himmlisches Lichtwesen. Deshalb darf ich mich glücklich schätzen diese mir von den himmlischen Wesen übertragene Schöpfungsaufgabe ausführen zu können. Ich weise die himmlischen Wesen, die sich an mich herzlich und demütig mit Evolutionsfragen oder sonstigem wenden, ebenso mit größter Herzlichkeit und Demut ein. Dies geschieht von mir immer in der gleichen Weise, weil sie mir bei der Erschaffung meines unpersönlichen Wesens freudestrahlend und beglückt von Herzen alle ihre Evolutionsmöglichkeiten aus den Vorschöpfungen unter anderem die Demuteigenschaft und die Gleichheit mit ihnen, in mein größtes Allbewusstsein zur Verwaltung übertragen haben. Deshalb sind im himmlischen Sein keine Führerwesen oder persönlich lehrende Wesen erforderlich, die anderen die herzlichen himmlischen Lebensgrundgesetze und sanften Wesenseigenschaften vermitteln. Diese unpersönliche Lebensweise der himmlischen Wesen missverstehen leider unzählige tiefgefallene gläubige Wesen in den jenseitigen feinstofflichen Bereichen und ebenso religiös geistig orientierte Menschen in dieser feststofflichen Welt. Nun erweitere ich meine Beschreibung über die Schutzwesen, weil viele geistig orientierte Menschen von ihnen schon lange eine falsche Vorstellung haben. Wahrlich, die erdgebundenen Seelen, die es über Jahrtausende gewohnt sind, eine Wiedergeburt nach der anderen im menschlichen Kleid vorzunehmen, wissen sich bezüglich ihres Schutzes zu helfen, damit sie die vielen irdischen Gefahren halbwegs gut überstehen. Sie leben von mir, dem himmlischen Liebegeist, schon sehr lange kosmische Zeiten abgekehrt, und wenn sie sich inkarnieren, dann stehen ihnen verbündete jenseitige Familienmitglieder als Schutzwesen abwechselnd bei. Schon vor vielen Jahrtausenden hatten die himmlisch fernen Erdenbewohner über mediale Menschen Verbindungen zu ihren Verstorbenen im erdgebundenen Seelenbereich und nutzten dazu verschiedene Möglichkeiten, die von ihnen heute noch praktiziert werden. Eine Möglichkeit davon ist, dass sich der mediale Mensch durch Rituale, unter anderem mit dem Rauch von getrockneten glimmenden Pflanzenteilen, dessen Gerüche auf das menschliche Bewusstsein stark einwirken, in einen Transzustand versetzt. Dabei tritt die inkarnierte Seele aus dem fast bewegungslosen und geistig völlig abwesenden Menschen heraus und im gleichen Augenblick schlüpft dann eine Seele aus dem erdgebundenen Jenseits in dessen Körper hinein. Das heißt, die inkarnierte Seele überlässt für eine kurze Zeit einer verbündeten jenseitigen Seele ihr physisches Kleid, damit sie sich mitteilen oder eine Energieübertragung an Kranke vornehmen kann. In dieser Phase steht die Seele mit Verbündeten, Ihr bekannten erdgebundenen Seelen daneben und überwacht die Mitteilung oder den energetischen Heilvorgang, ist aber weiterhin über ein Energieband mit den Zellen ihres Körpers verbunden. Auf diese Weise halfen sich früher die tief gefallenen himmlisch abgewandten Wesen gegenseitig auf dieser Erde und dies geschieht auch heute noch. So erhielten die früheren Menschen von den verbündeten erdgebundenen feinstofflichen Wesen wichtige Wissensmitteilungen und wertvolle Hilfestellungen für ihr schweres und leidvolles Leben sowie auch einpolige Kräfte zur Heilung. Durch die direkte Einsprache der erdgebundenen gottlosen Seelen ins menschliche Oberbewusstsein erhielten mediale Menschen auch Warnungen, damit sie gefährliche irdische Situationen besser überstehen konnten. Aufgrund der Wissensüberlieferungen ihrer Vorfahren nahmen die Menschen vor Jahrtausenden an, dass sie immer gute Geister an ihrer Seite haben, an die sie sich in Gefahrensituationen oder bei Problemen immer wenden und mit ihnen in telepathischer Weise sprechen können. Obwohl die Menschen die jenseitigen Wesen nicht sahen, gaben sie ihnen Namen, die ihnen von jenseitigen Seelen, ohne dass sie etwas davon ahnten, ins Oberbewusstsein übertragen wurden. Das Wissen das unsichtbare Schutzwesen die Menschen begleiten und ihnen in Gefahren helfen, wurde über Generationen von den Eltern an die Kinder übertragen. Diese Überlieferungen der Menschen aus dem Fall übernahmen auch die damaligen gläubigen Menschen und wandten sich an die für sie unsichtbar wirkenden jenseitigen Schutzpatrone oder Schutzheiligen von den Religionsoberen ausgewählt, und erbaten deren Hilfe. Die irregeführten Gläubigen riefen sie immer wieder mit ihrem Namen an und unterhielten sich mit ihnen wie mit befreundeten Menschen, wussten jedoch nicht genau, um welche Wesen es sich wirklich handelte. Doch Jahrhunderte später wurde das überlieferte Wissen der Gläubigen durch die Religionen verändert. Die Geistlichen erzählten ihren Gläubigen, dass ihnen nach göttlicher Anordnung nur reine himmlische Wesen zum Schutz und zur Hilfe zur Seite ständen, und dass sie auch mit ihnen sprechen könnten. Denn darüber würden sie sich sehr freuen. In Wirklichkeit aber wissen sie nicht, wer diese tatsächlich sind. Die meisten Gläubigen ahnen auch nicht, dass es keine himmlischen Schutzwesen sind, sondern dass es sich um ehemalige verstorbene Familienangehörige oder um ehemalige Bekannte aus ihrer Religionsgemeinschaft handelt. Weil sie durch die religiöse Irreführung fest daran glauben, ihre Schutzwesen wären reine himmlische Wesen begeben sich manche in die gefährliche Situation mit ihnen in Gedanken zu kommunizieren und auch Heilkräfte von ihnen zu erbitten. Es ist im Laufe des menschlichen Lebens schon öfter vorgekommen, dass solche religiös irregeführten Menschen auf einmal die jenseitigen Wesen zu sehen bekamen und sehr erschrocken darüber waren, weil sie anstatt eines Lichtvollen nur ein düsteres Wesen waren. Wenn sie solche entstellt aussehenden Wesen erblickten, dann haben sie sich zurückgezogen und waren für andere lange nicht mehr ansprechbar, um dieses schlimme Erlebnis menschlich zu verarbeiten. Die Furcht, noch einmal so etwas Schlimmes erleben zu müssen, saß tief in ihrem seelisch-menschlichen Bewusstsein. Ihre innere herzliche Verbindung zu mir, dem himmlischen Liebegeist, haben sie seit diesem Zeitpunkt abgebrochen. Diese verunsicherten, religiös falsch belehrten Menschen die nur ein geringes Wissen über das jenseitige Leben der feinstofflichen Wesen hatten, trauten sich nicht über das schreckliche geschaute Erlebnis mit jemand zu sprechen, weil sie ängstlich glaubten, ihnen wäre ein bösartiges teuflisches Wesen erschienen. Sie wussten von anderen gläubigen Menschen im Ort, dass hinterhältige kirchliche Inquisitoren die Menschen überall ausheuchten, um jene Gläubigen ausfindig zu machen, die im Verdacht standen, mit den Gegensatzwesen Gottes im Bunde zu stehen. Die damaligen Gläubigen wussten, was ihnen dann von den sadistischen Religionsfanatikern drohte bzw. dass ihnen Leid zugefügt würde, aus meiner himmlischen Sicht unaussprechlich grausames. Wahrlich, viele religiöse Menschen, die am Tage vertrauensselig mit unsichtbaren jenseitigen Wesen sprachen, die sie als himmlische Schutzwesen in ihrer Nähe vermuteten, mussten durch falsche Belehrungen der geistlichen schlimme Erlebnisse mit erdgebundenen Wesen ertragen. Sie kamen mangels geistigen Wissens im Laufe ihres Lebens nicht dahinter, um welche Wesen es sich handelte, die sie schauten. Manch eine Seele, die nach dem Ableben ihres Menschen ins Jenseits ging und gleich von einem Geistlichen ihrer Glaubensgemeinschaft oder religiösen Bekannten abgeholt wurde, war sehr daran interessiert, über dieses irdische entsetzliche Erlebnis aufgeklärt zu werden. Deshalb wandte sie sich an einen Geistlichen, der ihr aber antwortete, dass er nicht wisse, warum Gott dies zulässt. Er nehme an, dass Gott ihrem Menschen dadurch zeigen wollte, dass er die Glaubenslehre nun konsequent befolgen soll, damit seine Seele nicht in die Hölle kommt. Er versuchte sie davon zu überzeugen, dass nur Gott allein wisse, was für einen Menschen und seine Seele gut ist. Warum dieses oder jenes Schlimme in der Welt der Menschen und im materiellen Universum geschieht, das wisse er auch nicht, weil dies ein Geheimnis Gottes sei. Damit müssen sich die Menschen und jenseitigen Wesen abfinden. Doch die religiöse Seele gab sich mit der Auskunft des jenseitigen Geistlichen nicht zufrieden und stellte ihm eine weitere Frage, warum werden die gläubigen Menschen ihrer Religionsgemeinschaft von den himmlischen Wesen nicht beschützt? Er antwortete ihr, Gott möchte, dass von ihm erwählte Wesen aus ihrer Religionsgemeinschaft die Schutzaufgabe übernehmen. Doch warum dies nicht durch himmlische Wesen geschehen kann? Darüber habt ihr schon von mir erfahren, darauf konnte ihr der Geistliche keine Antwort geben, weil er nämlich selbst unwissend war. Doch es ist bemerkenswert, dass die Geistlichen auf der Erde und auch die Jenseitigen auf den Religionsplaneten behaupten, sie besäßen die himmlische Wahrheit. Wie ihr daraus ersehen könnt? sind die Geistlichen der vielen religiösen Organisationen in der Welt und auch im Jenseits durch ihr spärliches oder falsches religiöses Lehrwissen ahnungslos von der kosmischen Realität bzw. von den darin stattfindenden gesetzmäßigen Zusammenhängen. Aufgrund dessen gehen sie von falschen kosmischen Voraussetzungen aus. Das bedeutet für sie und die vielen Gläubigen, die ihnen blind vertrauen, dass Sie sich schon seit langen kosmischen Zeiten im geistigen Irrgarten befinden und Sie es sehr schwer haben werden, aus diesem herauszufinden. Aufgrund des irreführenden religiösen Wissens über Schutzwesen bitte ich, der universelle Liebegeist, alle liebe Tröpfchenleser, die noch einer Religionsgemeinschaft angehören, sich nicht mit den Schutzwesen zu unterhalten oder bei ihnen Hilfe zu erbitten, sondern sich direkt und herzlich an mich in ihrem Inneren zu wenden. Dann lebt Ihr nicht in der Gefahr von erdgebundenen religiös-fanatischen oder bösartigen jenseitigen Wesen sehr beeinflusst oder sogar ganz vereinnahmt zu werden. Dieses Wissen, das ich euch heute über den Künder anbiete, haben die religiös gebundenen Menschen nicht, weil sie den Geistlichen, die ihnen erzählen, mein universeller Liebegeist hätte durch frühere Künder und durch Jesus Christus für die himmlische Rückkehr ihrer Seelen bereits alles geoffenbart. Blindlings glauben und ihnen ihr Vertrauen schenken. Deshalb machen sich die wenigsten der gebundenen Gläubigen auf die Suche nach einem neuen himmlischen Wissen über demütige Künder, die aus ihrem Inneren mein tiefgreifendes Wissen aus der himmlischen Wissensquelle Tröpfchen für Tröpfchen aufnehmen und unauffällig aus dem Hintergrund geistig suchenden Menschen anbieten. Diese Tatsache dass die religiös gebundenen Menschen keine Erweiterung ihres Bewusstseins hier auf der Erde und ebenso ihre Seelen in den jenseitigen Bereichen erlangen, da sie von den selbst geführten Geistlichen daran gehindert werden, ist aus meiner himmlischen Sicht eine kosmische Tragödie unaussprechlichen Ausmaßes. Darum gehen die gebundenen gläubigen Menschen Tag für Tag äußeren weltlichen Ereignissen und einer Fülle von Angeboten nach, damit sie ihre Freizeit interessant gestalten können. Dadurch werden sie ständig davon abgelenkt, den Sinn ihres Lebens zu hinterfragen und nach tiefgreifenden Erklärungen zu suchen, warum dieses oder jenes Schlimme in der Welt geschieht. Nur noch wenige von ihnen kommunizieren herzlich mit mir in ihrem Inneren. Viele religiös gebundene Gläubige leben schon so wie die tief gefallenen Menschen, deren Seelen aus dem Fall stammen, und übernehmen deren Meinung dass der Mensch keine Seele hätte und es nach dem menschlichen Ableben kein Weiterleben mehr gebe. Die traurige Tatsache davon ist, dass die blindgläubigen Menschen der Spielball- und Energielieferant hinterlistiger Menschen und der mit ihnen verbündeten jenseitigen erdgebundenen Seelen sind. Wahrlich, das ist das Ergebnis von geistiger Unwissenheit und religiöser Irreführung, die bei gutherzigen Menschen einmal in geistiger Umnachtung enden kann. Darum sind in dieser Welt der Täuschungen nicht nur die religiös gebundenen, sondern auch die nach der himmlischen Wahrheit suchenden Menschen sehr gefährdet, durch irreales Wissen aus dem erdgebundenen Jenseits geistig irritiert und immer mehr fehlgeleitet zu werden. Deshalb achtet bitte noch mehr auf euch selbst, damit ihr von meiner himmlischen Herzensquelle in euch nicht völlig abtreibt, wie dies leider bei vielen herzlichen Menschen in der irdischen Vergangenheit geschah. Wer von euch herzensguten Menschen noch auf religiöse Führer oder geistige Lehrer und ihre religiösen Vorschriften und Gebote ausgerichtet lebt, die bestimmte Verhaltensrichtlinien für eine religiös sittliche Lebensweise aufweisen, den bitte ich, der universelle Liebegeist, entsprechend seines neuen Wissens aus meiner himmlischen Quelle sich gut zu überlegen, ob er seiner bisherigen Lebensweise weiterhin unverändert nachgehen möchte. Aus meiner himmlischen Sicht besteht die große Gefahr, wenn sich der Mensch und ebenso seine Seele sehr an dieses religiöse Leben gewöhnt haben, dass die Seele nach ihrem Erdenleben im Jenseits auch nicht anders leben kann. Wahrlich, himmlisch ferne Dogmen einer Glaubensgemeinschaft können eine religiöse Seele lange an die Materie bzw. an das Wiedergeburtsrat binden, wovon sie sich nur sehr schwer lösen kann. Es kann auch sein. Dass sie auf einen jenseitigen Religionsplaneten der unseren Fallbereiche kommt und dort eine kosmisch lange Zeit unter fanatischen und herrschsüchtigen Geistlichen lebt, die ihr vorgeben, wie sie zu leben hat, doch sie erkennt nicht, dass deren vorgeschriebene Lebensweise völlig entgegengesetzt zu jener der himmlischen Wesen ist. Das Ergebnis davon ist, dass sie durch die aufgesetzten religiösen Vorgaben der Geistlichen in eine sich selbst erniedrigende Lebensweise gesteuert wird indem sie zu den Geistlichen aufschaut und ihnen bei ihren persönlich erhobenen Auftritten große Sympathien entgegenbringt. Dies artet bei religiös gebundenen Blindgläubigen zur Anhimmelung hochrangiger Geistlicher aus und endet in den religiösem Fanatismus, das ist aus meiner himmlischen Sicht die traurige Tatsache im Diesseits und Jenseits. Gegenwärtig, Jahr 2005, könnt ihr wieder einmal ein solches Verhalten bei den Gläubigen beobachten. Sie jubeln mit unbeschreiblichen Gefühltregungen bzw. großer Begeisterung wieder einem neuen irdischen Heiligen Vater zu, der sich durch seine erhobene Lebensweise über sie stellt. Doch dies nehmen die gläubigen Menschen nicht wahr, obwohl ihre Glaubensschriften, die viele von ihnen gut kennen und wonach viele zu leben versuchen, ein hochmütiges Verhalten ablehnen. Darin steht unter anderem sinngemäß, die sich erhöhen werden erniedrigt werden. Wahrlich. Eine persönliche Hörstellung, wie es sich die religiösen Führer anmassen, ist in den himmlischen Lebensweisen nicht beinhaltet, und Ausnahmen kennt unser ewiges himmlisches Lebensgesetz nicht. Bitte richtet euer menschliches Bewusstsein neu aus, da es von weltlichen und religiösen Falschinformationen getäuscht wurde. Wahrlich, nach einigen Jahren eurer irdischen Zeit, Jahr 2013, wird in dieser Welt über einen angeblichen Stellvertreter Gottes wieder einmal viel berichtet, der von hochrangigen Geistlichen einer religiösen Organisation zum neuen Oberhaupt gewählt wurde. Meine angeblichen Stellvertreter auf Erden treten nach religiösem Brauch wie immer in der Öffentlichkeit auf und halten salbungsvolle Reden über mich, dem universellen Liebegeist. Sie sprechen in ihren Predigten über verstorbene Menschen die früher in ihrer religiösen Organisation viel Gutes für die Menschen getan haben sollen, so dass sie von ihnen nach ihrem Ableben zu Heiligen ernannt wurden. Diese sogenannten Heiligen werden in den Predigten der Geistlichen durch Lobreden herausgestellt, damit die an die Glaubensgemeinschaft gebundenen Gläubigen sich immer an diese vorbildlichen Menschen erinnern und ihren guten Werken nacheifern sollen. Nicht wenige irregeführte Gläubige bitten die heilig gesprochenen Menschen im Gebet um ihren Beistand und Segen und rühmen sie in den Himmel. Die Auswirkung ihrer Gebete möchte ich euch in dieser himmlischen Botschaft meines Liebegeistes ersparen. Nach dem Brauch der religiösen Organisation wählt der neu ernannte Oberhirte für seine Benennung den Vornamen eines heilig gesprochenen Menschen oder einer großen religiösen Persönlichkeit, die in seinem Sinne und auch im Sinne seiner Glaubensgemeinschaft nachahmungswürdige gute und barmherzige Taten für viele Menschen vollbracht haben sollen und angeblich meine Diener waren, die es aber im gerechten und wesensgleichen himmlischen Lebensprinzip nicht gibt. Nun hat sich das neu gewählte religiöse Oberhaupt einen Vornamen ausgesucht, der von einem vor Jahrhunderten verstorbenen und dann von seiner religiösen Organisation heilig gesprochenen Menschen stammt der sich einmal nach der religiösen Überlieferung als Ordensgründer und Mönch vorbildlich für arme und aussätzige Menschen einsetzte und zuletzt sehr demütig und bescheiden lebte. Aus meiner himmlischen Sicht sind die Wesenszüge und gelebten Eigenschaften eines solchen Menschen ein großer Widerspruch zum Leben eines religiösen Oberhauptes, das in Luxus und Prunk lebt und viele Diener hat. Ich frage euch, entspricht das einem demütigen und bescheidenen Leben? Ich, der universelle Liebegeist, habe nichts gegen eine Lebensweise einzuwenden, die einem Menschen Freude bereitet und auch nichts dagegen, wenn Menschen durch ihren Fleiß mehr Güter besitzen als andere. Doch gemäß den himmlischen Lebensregeln kann ich so eine luxuriöse, kostspielige und auch ungerechte, unbarmherzige Lebensweise solch höher gestellter Menschen gegenüber ihren schlecht bemittelten, in Hunger und Elend vegetierenden Mitmenschen nicht befürworten. Wahrlich! Das religiöse Wissen stammt nicht von mir, sondern wurde vor vielen Jahrhunderten irdischer Zeit von medialen Menschen aus verschiedenen Quellen jenseitiger Fallbereiche empfangen. Diese Durchgaben ließ ein Herrscher von auserwählten gläubigen Menschen sammeln, aus dem für sie interessanten Wissen eine Glaubenslehre zusammenstellen und gründete dann eine neue Religion, die veränderte heidnische Kulte beinhaltet. Der religiöse Eifer der damaligen geistig verblendeten fanatischen Gläubigen ging dann so weit, dass sie mit dem neuen Glaubensbuch als geistliche Wanderprediger von einem Ort zum anderen gingen und es als das Evangelium der Liebe verkündeten, angeblich nach meiner Weisung. Zuerst lasen sie auf Marktplätzen vor interessierten Menschen aus ihrem neuen Glaubensbuch und behaupteten, ich hätte sie zu dieser geistlichen Aufgabe berufen. Sie traten in schwarzer Kleidung auf, die aber den himmlischen Wesen fremd ist, warum das so ist, erkläre ich euch später. Sie sammelten viele Gläubige um sich und riefen sie dazu auf, zum Bau von Kapellen und Kirchen zu spenden, weil das angeblich mein Wille wäre. Sie behaupteten, dass ich mich hauptsächlich dort aufhalten würde, um den Gläubigen nahe zu sein. Ihre Kirchenbauten konnten sie durch viele Spenden der Gut, aber auch schlecht bemittelten Gläubigen realisieren. Eines Tages war es dann so weit, dass die selbsternannten Geistlichen vor die Gläubigen traten und anmaßend verkündeten, dass sie als einzige die himmlische Wahrheit von mir besäßen. Ihr religiöser Fanatismus und maßloses Machtverlangen nahm schon vor Jahrhunderten immer mehr zu, so dass sie eine weltweite religiöse Organisation mit immensem Vermögen aufbauten. Doch ihre Wünsche für diese materielle Fallwelt waren noch nicht ganz erfüllt. Deshalb mussten für das religiöse Oberhaupt und die hochrangigen geistlichen Gläubige Menschen Tag und Nacht schuften, um für sie einen Palast und viele Häuser mit kostspieliger Ausstattung zu errichten. Nicht nur dieses, sondern auch das von mir folgende erwähnte werde ich, der universelle Liebegeist, niemals befürworten und unterstützen, nämlich dass ein sogenannter Heiliger Vater in prunkvollen Gewand und neben ihm hochrangige Geistliche sich vor den jubelnden den Gläubigen präsentieren, die Belinklings- und ohne Ungerechtigkeitsempfindungen mit ihren Beiträgen das fürstliche Leben der Oberen Geistlichen finanzieren. Und solche Geistlichen behaupten noch stolz, ohne sich dabei zu schämen, dass diese religiöse Machtorganisation von mir gewollt sei und ich ihnen dieses fürstliche Leben ermöglicht hätte. Vieles könnte ich euch zum Überdenken noch geben, dass mir Geistliche vieler Glaubensrichtungen unterstellen, und auch warum ihre Lebensweise schon lange in der himmlischen Ferne stattfindet, doch mehr davon könntet ihr heute nicht ertragen. Wahrlich, viele der Geistlichen sind heute mit religiösem Lehrwissen in ihrem seelisch-menschlichen Bewusstsein so sehr überdeckt, dass sie ihre einstmals gelebte innere himmlische Gerechtigkeit, Demut und Bescheidenheit nicht mehr erfüllen können. Das bedeutet aus meiner himmlischen Sicht, dass sie entsprechend ihrer himmlisch-fernen Lebensweise vorläufig geistig tot sind und nur noch intellektuell leben können. Das ist nicht nur für die Geistlichen sondern auch für alle Blindgläubigen eine große Tragödie, die heute noch zu ihnen verehrend aufschauen und ihnen vertrauen, weil sie alle zusammen in die Grube der geistig-kosmischen Umnachtung gefallen sind. Nun schildere ich euch kurz, warum es im himmlischen Sein keine schwarzen oder dunklen Farbtöne gibt. Als die himmlischen Wesen zu Beginn ihrer Schöpfung die unzähligen verschiedenen Teilchen schufen und programmierten, erkannten sie dass nur helle Pastellfarben miteinander harmonieren und es nur mit diesen möglich ist, ohne Abstoßreaktionen dauerhafte Schaffungen zu vollbringen. Sie erkannten bei der Erforschung der Lichtströme, dass dunkle Teilchen sich über Lichtkanäle nur sehr schlecht fortbewegen lassen und untereinander Disharmonien auslösen. Weil sie aber eine unauflösliche Schöpfung nur mit harmonischen Lichtströmen aufbauen wollten, ist es verständlich dass sie bei Erschaffung der Teilchen nur helle Farbtöne programmierten. Dagegen haben die tief gefallenen zerstörerischen Wesen bei der Erschaffung des materiellen Kosmos die Teilchen auch auf dunkle Farbtöne programmiert, wobei der schwarze Farbton ihre Lieblingsfarbe war. Dass der schwarze Farbton im materiellen Kosmos Disharmonien auslösen wird, das war ihnen egal, weil sie sich in der Materie nur vorübergehend inkarnieren bzw. aufhalten wollten. Bis ihnen die Auflösung der Ganzheitsschöpfung gelungen wäre, um später eine neue Schöpfung zu erschaffen. Davon berichtete ich in dieser, aber auch in anderen Botschaften schon. Nun wird der schwarze Farbton in der Welt vor allem von den tief gefallenen Menschen bei feierlichen weltlichen und religiösen Anlässen bevorzugt. Die schwarze Kleidungsfarbe haben auch die früheren Geistlichen gewählt und treten daran bis heute traditionell in der Öffentlichkeit auf. Gibt euch das zu denken, ihr himmlischen Heimkehrer! Ich, der universelle Liebegeist, bitte euch nun infolge des neuen Wissens nicht fanatisch zu werden, wenn ihr eine schwarze oder dunkle Kleidung besitzt. Horcht in euch hinein, ob euch eure Seele am Morgen bei der Auswahl eurer Bekleidung ein unangenehmes Gefühl bei dunklen Kleidungsstücken übermittelt oder nicht. Eine innere sensible Seele freut sich, wenn sich ihr Mensch am Morgen für eine Kleidung entschließt die ihm ein äußeres helles Erscheinungsbild gibt. Das zu eurer Information. Ich, der universelle Liebegeist, bin im himmlischen Sein von allen himmlischen Wesen auf eine gerechte Lebensweise ohne Ausnahmen ausgerichtet worden, weil sie in allen himmlischen Welten herzlich gerne auf dem gleichen gerechten Lebensniveau miteinander leben wollten. Deshalb haben sie sich ein geniales Lebenssystem geschaffen, das es ihnen ermöglicht auf diese Weise zu leben. Im wahrsten Sinne sind sie mit mir zusammen Besitzer und Verwalter von allem, was in der himmlischen Schöpfung jemals geschaffen wurde und noch wird. Sie können alles frei benutzen, ohne eine Leistung dafür erbringen zu müssen. Ihre Wohnhäuser und die darin selbst hergestellten oder übernommenen Gegenstände überlassen sie beim Wechsel auf einen höheren Evolutionsplaneten immer den nachfolgenden Planetenbewohnern, die diese dann mit ihrer schöpferischen Begabung anders gestalten können. Aufgrund dessen sind sie frei von Besitz, haben aber trotzdem immer alles, was sie zum Leben brauchen, und können sich auf ein neues glückseliges Dualleben auf einer neuen Evolutionsstufe freuen, ohne im Voraus Gedanken an eine neue Wohnstätte zu verschwenden. Die mir von den himmlischen Wesen übertragene Aufgabe ist, darauf zu achten, dass das besitzfreie himmlische Lebenssystem immer funktioniert. Doch in den lichtschwachen, niedrig schwingenden Fallbereichen sind die Wesen oft den Besitz vieler Güter ausgerichtet, die sie als ihr Eigentum betrachten. Durch eine ungerechte Güterverteilung oder Güterbenutzung entstanden im Laufe ihres Falllebens Neid, Streit und sogar Feindseligkeiten mit schlimmen kämpferischen Auseinandersetzungen und dies ist bei ihnen bis heute immer noch so? Ihre religiösen Vorbilder, die sogenannten Stellvertreter meines himmlischen Wesens auf Erden, leben wohlgenährt in herrlich verzierten Palästen und werden gut bewacht wie Könige und Fürsten. Sie predigen den Gläubigen vom bescheidenen Leben ihrer Heiligen und geben sich selbst den Vornamen eines verstorbenen Vorbildes ihrer religiösen Organisation. Wer von euch den himmlischen Gerechtigkeitssinn seelisch wieder aufgedeckt hat, der spürt sofort, dass die religiösen Oberhäupter und hochrangigen Geistlichen eine heuchlerische Lebensweise führen die von den hörigen Gläubigen ohne Einwände geduldet wird. Dies kommt daher, weil deren Seelen in vielen Inkarnationen und auch in den jenseitigen niedrigen Fallwelten es gewohnt waren, den weltlichen und religiösen Anführern, zu denen sie gerne aufschauen und die sie bejubeln, das ungerechte Luxusleben ohne Vorbehalte zu gewähren. Da ihr himmlischer Gerechtigkeitssinn völlig verschüttet ist, erfolgt von ihnen kein Einspruch, wenn sie Menschen im Prunkleben sehen. Ebenso geschieht dies bei den religiösen Anführern, die kein Schamgefühl dabei empfinden, wenn sie auf Kosten anderer ein wohlhabendes, fürstliches Leben führen. Dagegen kann mein universeller Liebegeist nichts machen, weil er auch jedem Fallwesen die uneingeschränkte Freiheit belassen muss. Doch ihr himmlischen Heimkehrer mit viel geistigem Wissen könnt eines tun, wenn ihr euch der himmlischen Gerechtigkeit annähern wollt, hinterfragt euch täglich selbstkritisch woran es lag, wenn ihr euch einmal wieder anderen gegenüber ungerecht verhalten habt oder in welchem Lebensbereich ihr noch ungerecht lebt. Versucht bitte bewusst in allen Lebensbereichen euren Mitmenschen gegenüber gerecht zu leben und lasst auch nicht zu, dass euch andere ungerecht behandeln, dies bitte aber in friedvoller Art. Wenn ihr täglich darauf achtet, dann verändert sich euer Bewusstsein nach und nach auf die himmlische Gerechtigkeit und Bescheidenheit. Dadurch wird es euch immer besser gelingen, die vielen Ungerechtigkeiten in dieser Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Dies könnt ihr euch, so ihr wollt, zur täglichen Aufgabe machen, denn davon profitiert ihr bestimmt auf eurem Rückweg in das gerechte und bescheidene himmlische Leben. Auch wenn euch nun immer mehr Ungerechtigkeiten in dieser Welt auffallen, betrachtet sie bitte aus einer höheren Sicht, dann steigen in euch keine Aggressionen auf. Das heißt, Habt bitte gegen jene Menschen keinen Groll, die erhobenen Hauptes auf einem Thron sitzen, im Prunk leben und deren Seelen mit heuchlerischen Wesenszügen und mit vielen Ungerechtigkeiten gegenüber schlecht bemittelten Mitmenschen sehr belastet sind, denn sonst belastet ihr euch selbst, und das wäre schlimm auf eurem himmlischen Rückweg. Wollt ihr dies nun ernsthaft angehen? Ihr könnt ihr ungerechtes und heuchlerisches Leben schon in euren Gesprächen erwähnen, doch haltet euch bitte zurück sie mit Worten zu erniedrigen oder über sie unschön zu reden. Versucht bitte ihr Leben aus meiner und der Sicht der himmlischen Wesen einzuordnen, dann werdet ihr ein Fünkchen Mitgefühl empfinden, nicht für ihre hochmütige Lebensweise, sondern für ihre sehr schwere kosmische Zeit in den jenseitigen Bereichen, die sie bald erwartet. Für mich, den universellen Liebegeist, und die himmlischen Wesen ist dies eine traurige kosmische Gegebenheit weil wir ihr unsagbares Leid im Voraus erahnen, denn jenen Wesen, die mit Ungerechtigkeiten und geheuchelter Demut sehr belastet sind, wird einmal in den jenseitigen Bereichen von radikalen religiösen Wesen, vor denen sie sich sehr fürchten, ihr Leben schwer gemacht. Diese werden die ehemaligen Heuchler verfolgen, so dass sie ständig flüchten müssen. Es ist dann eine Frage der kosmischen Zeit, wann sie geistig erwachen und bereit sein werden, von ihrem hohen Ross herunterzusteigen und sich einzugestehen, was sie sich selbst und den vielen Gläubigen angetan haben, die sie mit einer irreführenden religiösen Lehre hörig gemacht und denen sie den Weg ins Himmelreich verbaut haben. Dann kommt auch für sie die Zeit, um in die Richtung des himmlischen Lebens umzudenken und in ihrem Herzen um meine Hilfe zu rufen. Erst dann wird es ihnen dämmern. Dass ihr früheres Denken und ihre Gebete im Erdenleben nur auf der kühlen Verstandesebene stattfanden und diese Lebensart sie weiter in den jenseitigen feinstofflichen Bereichen steuerte. Durch ihre ehrliche Erkenntnis haben sie es dann leichter zum Denken und Fühlen mit dem inneren Herzensklang zurückzufinden. Dann werden sie von mir wissen wollen, wie sie ein selbstehrliches, gerechtes und bescheidenes Leben in unauffälliger demütiger Weise führen können. Wenn Gläubige einer Religionsgemeinschaft sogenannte heilige Messen besuchen, dann werden sie von den Geistlichen in meinem Namen gesegnet. Die Geistlichen glauben nach der religiösen Überlieferung heute noch, dass ich, der universelle Liebegeist, bei ihren Messen zugegen wäre und meine Liebekraft durch sie an die anwesenden Gläubigen verströme. Wahrlich, das entspricht nicht der Tatsache, weil sie sich himmlisch gegensätzlich verhalten und auch so leben. Ihnen ist es nicht möglich, in ihren ungesetzmäßigen Messfeiern, in denen sie persönlich im Mittelpunkt vieler Gläubiger stehen, die zu ihnen ehrfürchtig aufschauen, meine Liebeströme aus ihrem seelischen Lebenskern weiterzugeben. Alles, was sie in den religiösen Feiern wiederholend zelebrieren, geschieht nur aus dem geschulten Verstand bzw. es sind Abrufungen aus ihrem Ober- und Unterbewusstsein, die mit dem himmlischen Leben nichts gemeinsam haben. Darum ist ihr wirkend gegensätzlich und völlig auf ihr himmlisch fernes, personenbezogenes Leben in dieser dunklen Fallwelt ausgerichtet. Leider sind die irregeführten Gläubigen nichts imstande dies in ihrem Inneren zu erfüllen, weil sie durch das Ritual des Geistlichen vollkommen nach außen gezogen werden. Die Gläubigen sollten von mir wissen, dass sich durch den Segen des Geistlichen keine himmlische Energie unsichtbar verströmt, gleich welche Ritualzeichen er mit den Händen macht und welche Worte er dabei verwendet. Viele geistig unwissende Gläubige fühlen sich angehoben und glücklich, wenn ihnen ein Geistlicher den Segen erteilt, weil sie intuitiv durch die falsche religiöse Belehrung glauben, ich wäre es, der durch den Geistlichen wirkt und sie mit meinen Liebekräften beschenkt. Darum pökern viele Gläubige aus vielen Ländern gerne zu den Orten, wo hochrangige Geistliche oder das Oberhaupt ihrer religiösen Organisation predigen und ihnen den Segen erteilen. Tatsächlich strömt von den Geistlichen keine Energie zu den Gläubigen, sondern jene erhalten von den fanatischen Gläubigen die Bewunderungskräfte. Die Energien sind von einpoliger, negativer Art und kommen nur im niedrigsten Fallsein vor weil dort die Energieteilchen von den früheren Fallwesen auf ein personenbezogenes Leben mit Führern gegensätzlich ausgerichtet wurden. Wahrlich, die früheren, vom himmlischen Sein weit abgefallenen Wesen, die vor vielen kosmischen Äonen ein unpersönliches himmlisches Leben ohne Führungswesen ablehnten und stattdessen das himmlisch-gegensätzliche Lebensprinzip zur massiven seelischen Belastung und Schöpfungszerstörung wollten, mussten die Elementarteilchen ihrer Welt, ihre Seele die menschlichen Gene und Zellen auf einpolige Negativkräfte neu programmieren bzw. ausrichten. Damit aus ihrem seelischen Lebenskern keine zweipoligen himmlischen Energien in ihr seelisch-menschliches Bewusstsein einströmen können, mussten sie viele Neuprogrammierungen vornehmen. Den Menschen ist es heute leider nicht bekannt, dass es zwei verschiedene Energiearten gibt, deshalb haben es die himmlischen Rückkehrer sehr schwer. Von ihren persönlich erhöhenden Verhaltensweisen frei zu werden und dem persönlich unauffälligen, demütigen Leben der himmlischen Wesen näher zu kommen. Wahrlich, wenn Geistliche ihren Gläubigen mit rituellen Handbewegungen den Segen erteilen, dann strömen keine Energien von ihnen aus. Würden sie sich nicht in den Mittelpunkt anderer stellen, keine vorformulierten Gebetsabrufungen aus ihrem Verstandesspeicher vornehmen und stattdessen mit mir, dem universellen Liebegeist, in ihrem Inneren herzlich kommunizieren und ein demütiges Hintergrundleben vorziehen, dann würde sich über ihre höher schwingende innere Seele meine Liebekraft zu jenen Menschen verströmen, die ebenfalls ein demütiges und unauffälliges Leben im Hintergrund lieben. Nur durch diese geschilderte Lebensweise ist ein Mensch in seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein für meine himmlischen zweipoligen Liebekräfte empfänglich. Könnt ihr diese Gesetzmäßigkeit schon verstehen? Wenn ja! Dann werdet ihr bestimmt nicht mehr den Segen von einem Geistlichen erhalten wollen. Vor vielen, vielen kosmischen Äonen haben im himmlischen Sein, kurz vor der Schöpfungsteilung, sich aufrührerische Wesen gegen einige Lebensregeln gestellt, und das hatte für die himmlische Schöpfung schlimme Auswirkungen unvorstellbar großen Ausmaßes, wovon ihr nur wenig wisst. Eine Minderheit himmlischer Wesen wollte daraufhin in selbstgeschaffenen Welten außerhalb des himmlischen Seins in veränderten himmlischen Lebensweisen leben. Dafür haben sie von mir, dem unpersönlichen, zentralen himmlischen Liebewesen im Ich Bin, und den himmlischen Wesen für eine vorgegebene kosmische Zeit die Zustimmung erhalten. Doch sie wurden von mir davor gewarnt, dass ihnen, wenn sie vollkommen gegen die himmlischen Gesetzesregeln leben keine innere Verbindung zu ihrem Wesenslebenskern mehr möglich ist und ihnen dadurch keine weiteren Energien aus der himmlischen Urzentralsonne zufließen können. Das bedeutet, dass sie dadurch immer energieärmer werden und die Schwingung ihrer Lichtkörper stark abfällt. Meine Warnungen aus der Eigenschaft des Ernstes haben später aber nur die tief gefallenen Wesen, unter denen ihr nun lebt, ganz zur Seite gestellt, weil sie nie mehr ins Himmelreich zurückkehren wollten. Die abtrünnigen Wesen konnten in ihren feinstofflichen Fallwelten selbstverantwortlich und unabhängig von den himmlischen Wesen leben. Entsprechend ihres früheren Evolutionsbewusstseins begannen sie einige Lebensregeln auf ihr gewünschtes Planetenleben zu verändern. Doch ihnen stand immer die Möglichkeit offen, wieder ins himmlische Sein zurückzukehren. Nach einigen Äonen hatten viele außerhimmlische Wesen ein großes Sehnen nach ihrem früheren glückseligen himmlischen Dualeben. Deshalb kehrten sie mit vielen neuen Erkenntnissen in ihre Lichtheimat zurück. Wollt ihr außerhimmlischen Wesen, inkarniert in einem physischen Körper, nun wieder ins himmlische Sein zurück? Wenn ja, dann beeilt euch und orientiert euch an den bekannten himmlischen Richtlinien. Ihr solltet euch vor allem vom personenerhebenden Lebensprinzip der Menschen aus dem Fall nach und nach, ohne dies fanatisch zu tun zurückziehen und lieber unauffällig und demütig im Hintergrund leben. Nur mit dieser Lebensweise kommt ihr auf eurem himmlischen Rückweg voran. Noch ein weiterer sehr wichtiger Hinweis, damit ihr es leichter habt, euch von einem falschen religiösen Wissen zu lösen, das die gläubigen Menschen schon seit Jahrtausenden in irreale Vorstellungen vom himmlischen Leben führte. Wahrlich, im himmlischen Sein leben alle Wesen in der gerechten Wesensgleichheit. Davon sind eure Schöpfungseltern, Christus mit seinem Dual sowie alle ehemaligen Cherubim und Seraphim und auch ich, der universelle Liebegeist, nicht ausgenommen. Deshalb gibt es auf keinem himmlischen Planeten auserwählte oder bevorzugte Wesen, die auf einem Thron sitzen, wie es aber in dieser himmlisch fernen Welt bei Königen, religiösen Oberhäuptern und anderen Herrschern zur Verherrlichung und Huldigung ihrer Person üblich ist. Wer in seinem Bewusstsein die Demut weit erschlossen hat, der kann und will nicht anders, als mit allen Wesen gleichberechtigt bzw. mit gleichen Rechten ausgestattet zusammenzuleben. Deshalb würde er sich auch nie anmassen, sich auf einen Thron zu setzen. Könnt ihr dies in eurem Herzen nachempfinden und verstehen? Wenn ja, dann habt ihr schon ein gewisses Maß an Demut und Bescheidenheit in euch erschlossen. Wenn nein, dann wäre es für die himmlischen Rückkehrer an der Zeit, täglich darauf zu achten, in welchem Lebensbereich und weshalb ihr euch noch gerne in einer bestimmten Weise in den Mittelpunkt anderer stellen wollt. Wahrlich, die eigene stolze und hochmütige Lebensweise verleitet einen Menschen stets dazu, seine Personen und auch besonders angesehene und berühmte Persönlichkeiten höher zu stellen. Wenn solch ein belasteter Mensch weltliche oder religiöse Autoritäten erblickt, die große Hochachtung genießen, dann kommen im seelisch-menschlichen Bewusstsein seine ungesetzmäßigen Speicherungen der eigenen Aufwertung und Überheblichkeit in Aktion und steuern ihn zu euphorischen Gefühlsäußerungen diesem gegenüber. Wer sich so gegenüber Menschen von hohem Rang verhält, der erhöht sie und im gleichen Moment erniedrigt er sich selbst. Doch die Erhöhung oder Erniedrigung eines himmlischen Wesens oder meines unpersönlichen Liebegeistes ist in den himmlischen Lebensregeln nicht enthalten. Denkt bitte tiefgründig über diese himmlische Lebensweise nach und auch über eure, wenn ihr die himmlische Rückkehr aufrichtig beabsichtigt. Verhaltet euch bitte selbst selbstehrlich im Erforschen eurer bisherigen Lebensweise, denn nur so könnt ihr die wahre Absicht hinter eurem falschen und himmlisch fernen Denken, Sprechen und Benehmen ermitteln und erfahren. Prüft bitte durch eure intensive Selbstbeobachtung, wenn ihr dies zu eurem Vorteil wollt, ob ihr die negativen Charakterzüge wie Stolz, Wichtigtuerei, Rechthaberei und Überheblichkeit noch aufweist, denn diese sind es, die euch die geradlinigen Rückkehr ins himmlische Sein noch lange versperren können. Noch einen Hinweis gebe ich euch zu eurer tiefgründigen Selbsterkenntnis und zur Erkenntnis der Wesensart anderer Menschen, ein stolzer, sehr bestimmender Mensch duldet von anderen keine Kritik über eine üble Verhaltensweise von ihm und will diese auch nicht zugeben, weil er sich aufgrund seiner überheblichen Lebensweise dann selbst erniedrigt fühlen würde. Er befürchtet, wenn er sich der Kritik stellen und sein Fehlverhalten herzlich eingestehen würde, dass dann seine persönliche Machtposition und sein Ansehen bei anderen untergraben werden könnten. Deshalb flüchtet er sich lieber in viele Ausreden und weist alle Schuld von sich. Für viele religionsgebundene Menschen, deren Seelen vor Jahrhunderten schon durch religiöse Kulte und verstaubtes religiöses Lehrwissen geistig eingeschläfert wurden, ist es unvorstellbar, wenn sie heute von jemand erfahren, dass sie sich auf einem falschen Weg ins himmlische Sein befinden. Wahrlich! Aus der himmlischen Sicht meines universellen Liebegeistes und der himmlischen Wesen führt der Weg der Glaubensgemeinschaften die Gläubigen in die Unfreiheit und immer wieder zurück in die Welt der Täuschungen, aber nicht, wie sie blindlings annehmen, ins ersehnte himmlische Paradies. Diese gestrandeten Gläubigen auf der Erde bringen die hochrangigen Glaubensführer immer in Verbindung mit mir, dem himmlischen Liebegeist, weil sie durch die erfolgten Täuschungen schon lange glauben. Diese wären von mir berufener und erleuchtete Menschen, die sie nach meiner Weisung ins Himmelreich führen sollen. Entspräche dies der Tatsache, dann wäre diese Welt nicht mit religiösen Menschen und erdgebundenen Seelen überfüllt. Viele geistig orientierte Menschen können sich nicht vorstellen, dass auf den jenseitigen Religionsplaneten die religiös gebundenen Seelen auf die Mitteilungen und Anordnungen ihrer Glaubensführer ebenso wie zu ihrer irdischen Zeit hören. Dieser Zustand kann sich deshalb nicht ändern, weil sie keinen Zugang zu einem realen himmlischen Wissen haben, da ihnen dieser von den Geistlichen untersagt wird. Die Glaubensführer im Jenseits mischen sich dort viel intensiver als auf der Erde in das Leben der gebundenen Seelen ein und versuchen sie auf verschiedene Arten einzuschüchtern. Dies geschieht zum Beispiel so, unternehmen sie etwas, das sie nach Meinung der Geistlichen von ihrer Glaubensrichtung wegführt, dann werfen diese ihnen vor dass sie gegen den göttlichen Willen handeln, und drohen ihnen damit, von Gott dafür bestraft zu werden. Die religiös gebundenen, geistig eingeschläferten und vom himmlischen Sein isolierten jenseitigen Gläubigen und die führenden Geistlichen, die sie einzuschüchtern versuchen, sind durch ihre himmlisch ferne religiöse Lebensweise in ihrem Bewusstsein so massiv überdeckt, dass sie nicht mehr imstande sind zu erkennen, dass sie schon lange kosmisch unwürdig leben. Die religiösen Führersillen leben auch im Jenseits unter einem scheinheiligen Deckmantel der Demut, so wie dies auch in ihren früheren irdischen Lebenszeiten öfter der Fall war. Die jenseitigen gläubigen Seelen richten sich auf ihrem Religionsplaneten weiterhin auf einen religiösen Führer aus, der ihnen zu ihrer Erdenzeit sympathisch war. Nichts ändert sich in ihrer Lebensweise, weil sie mich, den universellen Liebegeist, der auch in ihnen geistig wohnt nicht um wichtige Hinweise für ihre himmlische Rückkehr bitten. Dies kommt daher, weil sie gewohnt sind, nur auf ihre Prediger zu hören. Versteht bitte die folgende Gesetzmäßigkeit, das Unterbewusstsein, inneres Selbst, eines jenseitigen belasteten feinstofflichen Wesens befindet sich als eine mit Energien und Daten geladene Speicherschicht um den Wesenslebenskern und nimmt wie das menschliche Unterbewusstsein alles Speichernd auf. Wenn die Seele in einem menschlichen Körper inkarniert ist, dann zieht sie alle Daten aus ihrem irdischen Leben magnetisch in ihr Unterbewusstsein zur Speicherung, das heißt, alle Gedanken, Gespräche, Handlungen und Ereignisse sowie Sinnesregungen sind darin erfasst bzw. in Bildern aufgezeichnet. Diese Informationen kann ein jenseitiges Wesen, Seele, aus dem Inneren Selbst, seelisches Unterbewusstsein, nur dann abrufen. Wenn es die frühere Lebens- und Speicherschwingung zur Abrufung noch erreichen kann, schwingt sie schon niedriger als in ihrem letzten Erdenleben oder als sie ehemals auf einem feinstofflichen Planeten im Fallsein lebte, dann kommt sie an ihre Lebensdaten im Inneren selbst nicht mehr heran. Durch die reduzierte Seelenschwingung gelingt es einer belasteten Seele nicht mehr, die Speicherungen ihres früheren himmlischen Lebens von verschiedenen Evolutionsplaneten abzurufen bzw. in diese zu blicken. Fällt ihre Schwingung durch schwere Gesetzesverfehlungen des Menschen noch weiter ab, dann hat sie später im erdgebundenen Jenseits große Orientierungsprobleme, außer es helfen ihr bekannte Seelen, die noch über mehr Lebensenergien und eine größere geistige Übersicht verfügen. Infolge der Bindung zu geliebten Menschen halten sich viele geistig weit gereifte Seelen noch einige Zeit auf der Erde auf, die zwar auf mich in ihrem Inneren ausgerichtet sind und schon höher schwingen, doch auf meinen Rat, sich von den geliebten Menschen zu lösen, nicht hören wollen. Doch diese haben es leichter an ihre früheren Speicherungen vom letzten Erdenleben und eventuell noch an frühere heranzukommen. Wenn sie erkannt haben, dass es sinnlos ist ihre einstigen Lieben zu beobachten, um zu sehen wie ihr menschliches Leben verläuft, und sie von innen erspüren, dass es keinen Sinn mehr hat im Jenseits auf sie zu warten, dann bitten sie mich herzlich ihnen zu helfen. Den herzlichen und geistig aufgeschlossenen Seelen stehe ich, der universelle Liebegeist, dann über himmlische Wesen bei, damit sie sich in ihrem momentanen Lebenszustand und mit ihren inneren Speicherdaten zurechtfinden. Ich unterstütze sie mit Energien und Informationen damit sie sich geistig für die himmlischen Lebensweisen und Eigenschaften noch mehr aufschließen und bald in höher schwingende und lichtvollere Bewusstseinsbereiche gelangen können, die eine viel höhere Frequenz aufweisen als das erdgebundene Jenseits. Dagegen haben es religiös gebundene Seelen im Jenseits schwer in der himmlischen Richtung vorwärts zu kommen, weil ihr früherer gläubiger Mensch aus geistiger Unwissenheit und religiöser Irreführung mich den unpersönlichen universellen Liebegeist, als eine himmlische Gottesperson vermutet hatte. Zudem glauben sie weiterhin unverändert den falschen Aussagen der jenseitigen Geistlichen, dass mein Liebegeist nur in den geweihten Kirchenbauten oder großen Sälen einer Glaubensgemeinschaft zugegen sei, worin Geistliche angeblich zu meiner Ehre ungesetzmäßige Messen und Predigten abhalten, wissen aber nicht, dass ich in ihrem Inneren bin. Deshalb leben sie auch auf einem Religionsplaneten völlig nach außen orientiert, so wie in dieser Welt im menschlichen Kleid und ausgerichtet auf bestimmende Führerwesen, die die himmlische Wesensgleichheit missachten. Diese jenseitigen gläubigen Seelen ahnen nicht, dass im himmlischen Sein ein völlig anderes Lebensprinzip als ihres existiert, worin kein Wesen im Mittelpunkt steht, kein anderes belehrt und auch nicht schwärmerisch verehrt.